Wir YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es die Auslosung für den Badia Cup, der morgen, also den Dienstag, 16. Februar um 18.30 Uhr stattfindet. Live auf Twitch, auf meinem Kanal, gibt es dann äh, die Konferenz und wir haben jetzt für den Cup wieder 16 Streamer am Start. Bevor ich jetzt hier mit der Auslosung an anfange, möchte ich mich einfach bei jedem einzelnen Streamer kurz bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitmacht, äh, dass ihr euch bereitstellt. Da bei diesem Cup mitzumachen. Für das Turnier haben wir wieder ein Preisgeld von, also ein Preispool von 80 Euro. Jeder Teilnehmer hat 5 Euro eingezahlt. Für den ersten Platz gibt es 60 Euro und für den zweiten Platz gibt es 20 Euro. Für die Leute, die es noch nicht wissen, kurz zum Ablauf: Wir machen heute die Auslosung. Wir losen die Gruppen ein, also A, B, C, D. Wir sind 16, sind 16 Streamer am Start und. Morgen gibt es dann um 18.30 Uhr den Cup und dann werden die Streamer untereinander in den Gruppen spielen. Dann geht es in die K.O.-Phase und ja, so wie ihr kennt, es gibt kein Rückspiele, es gibt nur die Hinspiele und eigentlich so wie beim ersten Mal. Die Kommunikation läuft an sich komplett über Discord, also die Streamer werden dann ihre Ergebnisse in Discord reinschreiben, in unseren Discord-Server. Kurze Info hierbei, falls ihr unserem Discord-Server noch nicht beigetreten seid, dann macht es gerne. Ich habe den Link auch in die Videobeschreibung gepackt und würde mich mega freuen, wenn ihr da auch am Start sein würdet. Vergesst auch nicht meinem Twitch-Kanal zu folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch dieses Turnier nicht verpasst. Wie gesagt, morgen 8.30 Uhr, ich bin gehypt und lasst uns jetzt starten mit der Auslosung. Für die Auslosung habe ich wieder zwei Kameraperspektiven für euch. Einmal hier vorne und einmal hier oben, damit ihr hier auch sehen könnt, wo, wie ich das schüttel. Und äh, ich habe jetzt hier alle 16 Streamer mal drin und ich werde natürlich auch alle 16 Streamer in der Videobeschreibung verlinken. Also falls ihr jeden einzelnen Streamer nochmal abchecken, abchecken wollt, könnt ihr das gerne machen. Wie gesagt, jeder einzelne ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt einfach mit dem jeweiligen Gruppenkopf an, der verschiedenen Gruppen, also A, B, C, D. Und ich würde einfach mal sagen, ich öffne das hier mal. Wir haben hier die. Ihr könnt es ja wahrscheinlich aus der anderen Perspektive auch nochmal sehen. Ich habe jetzt nicht viel nichts rausgeflogen. Ich greife einfach mal irgendwo rein, schaue einfach mal rechts links. So, wir ziehen den Gruppenkopf. Also, aus der Gruppe A den Gruppenkopf. Ich habe es heute diesmal sogar größer geschrieben, Leute, weil man, beim letzten Mal hat man es nicht so gut gesehen. All baut IDIN. Ich weiß, ich spreche den Namen falsch aus. Ich, du, du musst es mir echt mal sagen, wie ich den richtig aussprechen soll. Aber auf jeden Fall ist All About Aiden äh, der Gruppenkopf von, ja, von der Gruppe A. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Gruppe B. Da haben wir ah, Hakamura91. Ich werde euch dann am Ende äh, von der Auslosung alles einblenden, wie dann die Gruppe natürlich auch schon. So, Gruppe C. Gruppenkopf Gruppe C ist der Nico YT auch wieder am Start. Richtig nice YouTube-Streamer. So. Und dann kommen wir auch schon zum Gruppenkopf -Gruppen von der Gruppe D. Und da haben wir den Raffi. Den Edward for Hands. Auch am Start. Mega nice. Richtig sympathischer Kerl. In, er ist der Gruppenkopf von der Gruppe D. Wir gehen jetzt weiter mit, ja, wieder mit der Gruppe A. Und schauen wir mal, wen äh, Aiden jetzt als äh, Gegner bekommen wird. Und da haben wir die Lexit YT. Also der y, äh, YouTube <lacht> ist äh, mit Aiden in der Gruppe A in der Gruppe. Dann äh, gehen wir äh, zur Gruppe B. Da haben wir bis jetzt nur Hakamura. Und jetzt kommt der Nick Ae FIFA. Gruppe B. So, kommen wir zur Gruppe C. In Gruppe C haben wir Selfmade Salzer. Auch wieder am Start. Freut mich mega, dass er auch wieder die Zeit gefunden hat. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Streamer sich hierfür hier Zeit nimmt. So, wir kommen wieder jetzt zur Gruppe D. Wen kriegt Raffi als Gegner? In Gruppe D haben wir Eriksen 66. Wobei hier es noch nicht hundertprozentig feststeht, ob er dabei ist. Es könnte sein, dass der Loni für ihn spielen wird. Schauen wir mal hier. hier rum? Gruppe A. Anabaut aiden Delexit. Wer ist der Dritte? Cube 89, Twitch. So, kommen wir zur Gruppe B. Und da ist der David am Start. FIFA All Stars, auch wieder am Start. Freut mich, mega, dass er sich auch wieder die Zeit genommen hat. Dann kommen wir zur Gruppe C. MDEX Gaming. Auch ein äh, Twitch-Streamer. Und in äh, Gruppe D haben wir gerade aktuell Edward, äh, 40 Hands und Erik. Ja, Nelka geht rüber zu, zum Erik und zum Raffi. Auch in Gruppe D. So, dann würde ich sagen, suchen wir den nächsten raus für die Gruppe A. Und da kommt Stevo FIFA dazu. Auch diesmal wieder neu, diesmal neu dabei. Ich werde euch am Ende dann einfach nochmal kurz die Gruppen äh, aufsagen, wer alles mit wem in der Gruppe ist. So, Gruppe B. Oh, da haben wir einen ziemlichen, einen Favoriten in der Gruppe B jetzt. Tabaluka, letztes Mal Zweiter geworden. Und dieses Mal ist ja Stefan leider nicht dabei, weil er leider ein Training hat und leider nicht mitmachen kann. Deshalb Taboluka letztes Mal Zweiter geworden. Hat jetzt diesmal die Chance, sogar Erster zu werden. Und es ist auf jeden Fall eine starke Gruppe, die Gruppe B. Schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Gruppe C haben wir auch einen Favoriten auf das Turnier. Dogma, auch ein sehr starker Spieler. Und Gruppe D, der letzte, müsste dann Hit 04 sein. Genau. Aber hier Platt 04 für Gruppe D. Dann würde ich mal sagen, ich blende euch jetzt hier mal die äh, Gruppen ein. Wir haben zum einen die Gruppe A mit Allabout Aiden, Delexit, äh, Cube89 Twitch und Stevo Fifa. Dann haben wir in Gruppe B Hakamura 91, Aie Fifa, Fifa Allstars und Tabaluka. In Gruppe C haben wir YT, Selfmade Salsa, Mdex Gaming und Dogma. Und in Gruppe D haben wir Edward 40 Hands, Ericsson66, Anelka1 und Plit 04 Mich würde es jetzt mega interessieren. Wer ist für euch diesmal der Favorit? Was glaubt ihr, wer wird dieses Turnier gewinnen? Was ist eurer Meinung nach die stärkste Gruppe? Und ja, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und seid auf jeden Fall morgen am Start, am 16. Februar um 18.30 Uhr live auf meinem Twitch-Kanal. Beziehungsweise auf jedem einzelnen Twitch-Kanal hier oder YouTube-Kanal. Wo auch immer die Streamer-Kollegen hier auch streamen werden. Wie gesagt, ich werde euch jetzt hier alle Links von jedem einzelnen Streamer... Die, also die Links sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Also checkt die gerne ab. Überall wird um 18.30 Uhr der Weih Cup gestreamt. Ich freue mich mega, ich bin gehypt. Und ich hoffe, ihr auch. Und falls ihr genauso gehypt seid wie ich, dann lasst auf jeden Fall diesem Video noch einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mehrere solche Cups sehen möchtet mit Streamern, ja, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich würde es wissen, ob ihr mehr, also ob ihr Bock drauf habt auf solche Streamer-Turniere. Mir macht es mega viel Spaß, auch das zu organisieren. Finde ich ziemlich cool, dass da wieder so viele, äh, so viele mitmachen. Und ja, in dem Sinne freue ich mich auf den Cup und soll der Bessere gewinnen. In dem Sinne, haut rein und ciao, ciao.